Hi Leute, willkommen zu einem neuen Uno-Video. <lacht> Zusammen mit den anderen Kekos hier. Hallo, oh, ich, meine ja, ich, Kekos bin Kecko. Kecko. ich bin ein Kekko Ich bin ein Kekko, hi. Ich bin ein Kekko, hi. Er ja, mach doch gerne mit. Ach, Max, wohin? weißt du, was ich sagen wollte? Das du hast doch bestimmt nur zwei, oder? Ja. Gut. Ach, okay. Junge. <lacht> Ey, Chris, hast du eine Plus 2 Zielkarte? Äh, ne, okay nicht. Okay, Ey, dann warum? <lacht> Max, Mike hat auch keine. By the way, das war, das oh. war dann dieses Video. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wenn's heißt Udo, bis dann und ciao. Darf ich nicht ziehen? Ja, ich darf nicht ziehen, gut. Oh nein! Ich, tut mir leid, Mike, dass ich das gar die ich gezogen habe. Mir tut's leid an Chris. <lacht> <lacht> <lacht> mir tut's leid an Chris! <lacht> <lacht> <Nein>! <lacht> Hab ich doch jetzt schon richtig Bock, die Brücke zu begrüßen. Hi! Ich bin die Brücke. Äh. Und ich mache auf. Ich mach immer auf Brücken Bungee-Jumping ohne Seil. Das macht Spaß. <lacht> Nö, ne, Chris, das musst du warten. <lacht> Nein, brauchst du nicht? Fuck. Ihren unlustigen Bridge-Joke von Chris zeigen. <lacht> <trock. lacht> <lacht> Nö, ne Chris. Jetzt musst du Bridge. <lacht> Nö, ne, Chris, jetzt musst du. Nein! Nein! Haha, <lacht> <lacht> Opfer. <¿Optright> <lacht> no you. Denn ich hab eine oh, VU. Also ich hatte mal eine. Und ich gewin. Denn ihr habt alle schlechte Karten I'm not Max. sorry Max. Ba, ba, ba, ba geht Ma schon mal, ne? Will ich jetzt ja, die 9 oder die... Ich nehm die 9 oh, ne, mein ich Spaß in die 9 Gelb Danke, Max Ehrenmann Ich hab's oh, das ich hab so das auch gelb gebraucht Du Kachbar, du bist Ehrenmann Ja. Nein! Ja, Waaai, waaai, waaai... Junge! Kann ich bitte <lacht> mal mehr Abwechslung in meinen Karten bekommen? Abprobe Abwechslung! Das ist äh, doch Das nicht. ist keine Abwechslung, alles das ist der gut, gleiche Joke gut. schon wieder. Ähm, ja... Ja... <lacht> <lacht> oh, ich könnte es ein Huron so sein, aber ich weiß, dass Max es dann ausnutzt, deswegen mach ich es nicht. Okay. Oh, <lacht> ja, danke, Max, schön, Max, Danke. schön! Ich bin stolz oh, dass auf, auf dich, mein Sohn, dass du dich nicht aussetzen lassen hast. Ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Max, du kriegst statt zwei Stunden, kriegst nur eine Stunde Hausarrest. Oh, das finde ich gut. Und zwei Stunden Internetverbot. <lacht> ja, Hausarrest wäre bei mir halt eh nicht mal schlimm, weil ich eh fast nie rausgehe. Die Corona B-like. Mike? Ja? Du musst warten. Max? Ja. <lacht> Entweder Genius oder absoluter Fehler. Absoluter ja, Scheiße. <lacht> Wollt ihr mich eigentlich nicht Imagine, das Game mobbt dich einfach komplett aus dem Existenz und gibt dir einfach ins plus 2. Du wir, was noch geiler wer. Den du, du warten du, gar was du Meine Eier. Meine muss wa... Was? Um mal um nett zu sein, mach du das noch einmal. Oh, was haben wir denn? Warte mal, rein? was du lootst? Nein! Meine Karte! Okay. <lacht> ich dachte es kommt dann auch mal so ein No-You-Ding rein. Ich hätte es so <lacht> Nein! Nein. No-You. No no you. Max, tu was dagegen! Wow. Ja! Vertrau dir! Nein! <lacht> Und Diesmal kann der dann der mein Speicher okay, nicht tschau, sterben. Tünn. Schön, du, hast du eine riesen Festplatte. Die heißt... Wie heißt die? Press F. So, komm, ich will jetzt den neuen daraus sehen. <lacht> Einfach gekonnt Es geht nicht, Chris. Es geht nicht. Sechs. Wir ja, haben sechs, sieben und acht. Oh. Ja, Mike. Dafür musst du halt nochmal. Boah, das ist aber sehr nett. Jetzt, jetzt kann ich. Nein, jetzt musst du nochmal. Das ist sehr wow. nett, weil jetzt kann ich sie doch legen. <lacht> <lacht> Hä? Nein, ich hab gedrückt. Ja. Ich, ja. ja. ich hab gezogen! <lacht> ich hab dich Ich er hat einfach selbst verkackt. Ich schwöre, ich hab gedrückt. Hallo, immer noch kein Uno. Ich hab gedrückt. Ja, ja Max, siehst du, ich hab auch ich hab... gedrückt. Doch grün. <lacht> oh, okay. okay, gut zu wissen, was du hast. Nein, nein, nein, yes. So. Oh. Oh. Oh. Das ist mal oh. Oh. nein, blau. Max. Blau. Okay. Okay. Das Alter. ist kein blau, es ist ...Gelb! Ja! Mike, es ist sowas von gegen. Yeah, ja, Mike, geil! Gut, dass du's okay. hey, hey, du es verstehen. Ja, Vater. Das wird verhindern, dass Chris gewinnt. Nice. Oh. Ah, ihr habt gelb gewählt. Ich tue auch nur so. Verdammt. Okay. Wir chauken nur ah. so. Oh, nice. Äh. Chris will aber auch nur das hören, was er hören will, ne? Ich hol mal kurz die, ja. die karte Moment, wo, wo ist die denn hier? <lacht> <lacht> Eigentlich möchte ich dir die Karte geben, aber. Mike, ist eh gerade am Suchen, also... Ich glaube, diese okay, Musik komm. in diesem Spiel ist genau das Gegenteil von dem, was wir die ganze Zeit fühlen <lacht> ja. Ja, okay, ja, das ja. ist wie ja, da so ein Hardstyle-Bieter, so auf der Opa-Musik. Es <lacht> ist einfach so pures Jazz hier. Oh, ich guck dir damit disrespected. Danke. Fuck. Jetzt bitte, Max, lass mich einmal spielen. <lacht> danke. Gewonnen, gewonnen, gewonnen! Oh. Wow. Augennahme beendet. Ähm, Nein. Chris? Ja. Ähm. Wir nicht alles zusammenspielen. Ich bin der Sieger, hier ist der Beweis. Ihr seid Loser, ihr kriegt den Preis. Kriegt What shit. <lacht> nee, ich hatte ne tolle Farbe. Ich würde gerne, ich würde gerne, ich würde gerne, ich würde gerne, ich würde gerne, ich würde gerne, ich würde gerne, ich würde <lacht> gerne, gerne. Du würdest gerne, gerne, gerne daran ja, sein, okay, du Ach, bist. Du so. <lacht> komm Max, zweite Chance. Danke. Tschüss, ja Chris. Danke, Max. Danke dir. Nochmal. Ey, hallo! <lacht> hallo? Hallo! Ich bin auch da. Oh, auch gut. Gut. Max! Ja? Ich hoffe so sehr, dass du in die 22. Hölle kommst. ich <lacht> was Max? Danke, Chris. Ich äh, Ich drück immer. Ja, ich drück immer UNO, bevor ich die Karte leg. Okay. <lacht> Martendo, ich hau' die verdammten Hat niemand gefragt, Max, tut mir leid, ich hab immer gefragt. Komm, Max, gewinn einfach. Oh, das ist sehr nett von dir. Ich hoffe, du fragst in der Hölle. Uh, where over the ja, ich hab doch nachts. Acht. Geil. Okay. Ich hatte 3-8, verdammte Mal. Familie du sogar noch, noch so gefreut hast, so boah geil, hab ich was du magst, so nope. <lacht> uh, ja genau. Leute. <lacht> Mike, Mike, Mike beschwere dich doch einfach nicht. Was soll dieser Betrug? Say the line, Dummy. Was war das denn für ein Betrug? Yeah. Macht er dich stolz? Ja, er macht mich sehr stolz. Ich. Max. ich hab' jetzt Spaß im Bett. No, you! Nein! Okay, wir haben verloren. GG. Nein, haben wir nicht. Er hat oh. doch ob wir blau. Nein. Das mit dem Blau war eigentlich nur mein Ding. Ja, ja, ja, ja, ja, komm, sei leise, das Blau. <lacht> oh, danke. Ja, du wolltest schön. doch Blau haben, nicht? Hier hast du dein Blau. Bitte schön. So hast du dein Blau? Schön. Mhm. Ah, ja, jetzt habe ich tatsächlich Blau. Danke. <lacht> aber Chris, ich gönn dir das nicht. Das musst du warten. <lacht> ich Wieso? glaube nicht, Motherfucker. Ja. Scheiße. Was Excuse moi. Excuse moi. Warum lassen ja, mo. ich jetzt gewinnen? excuse moi. Schade. Immer depressiv sein, bevor man die Karte legt. Ab dann kann es eigentlich so gut wie immer sein, dass du gewinnst. <lacht> okay. ja, aber ich bin immer depressiv. Ich bin immer depressiv, aber ich bin nie gewonnen. Oh! Oh! Oh! Oh! oh. oh. No you! Das ist, oh, oh, das, ist ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Warum? Oh. Komm, komm, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Nein! Besser ist es! Ich hätte dich legen sollen. Hab ich das, habe ich, hab ich das gut gemacht, Daddy? Ja. So. ja. Nein! <lacht> Ja, Mami hat niemand gefragt. Ich hab ja no. Daddy gefragt. Okay. No, you. Green, green, what's your problem, green? Ja. Let's go! Danke, Chris. Kann ich, Alter, vier drücken? Man. Oh, das ist ja aber nett. Chris, das ist nochmal. noch und bist, mal. Und du bist Oh, ich ich, ich ich, danke dir, Max. Das ist viel zu freundlich von <lacht> Oh. Okay. Weil du so nett warst. Ach, ihr küsst euch endlich! Was willst du haben, Max? mach irgendwas. Ich hab alles. Ja, ich hab auch alles. Nö! Ich will aber gelb! Ja, dann, ich hab wie gesagt alles. Yoshi-Karte, Mike. Yoshi-Karte. Jemand <lacht> hat dich gefragt. So. also du wolltest äh, du wolltest gelb, ne? Ja, ich wollte gelb. Gehen wir erstmal zu blau. Ja, blau ist viel besser. Ja, da habt ihr recht, blau ist viel besser. Wer wollte denn gelb ja. haben? Keine Ahnung. Uh, ich hab Bock, bleib, bleib mal bei Grün. Ja, bin ich auch für. So. Ja, bin ich auch für. Ich ja, auch. bin ich auch für. Nee, rot ist meine Lieblingsfarbe. Echt? rot. N okay. Neben lila. Ich toleriere es. Ich bin tolerant. Äh, ich hab grad Bock auf Gelb. Ich auch. Komm, Max gewinnen. Ja. Da ja, du gemacht, Max. Ihr wisst, dass die Max gerade so viele Punkte dass er gleich gewinnen wird? Ja. Yay! <lacht> yay! Plus zwei, yay! Ach so! Äh. Ja. <lacht> Ach so! Ach so, ja, ich muss ja Christoph abfangen. Deswegen. Hey! Ach, die Leute. <lacht> oh mein Gott, oh mein Gott! Das. Yes. Gewinnen! Danke! Dreck von dir. Nein. Doch. Ey, wie wenig Punkte bekomme ich nur? Ja, guck mal meine mm -hmm. Punkte mal an. <lacht> oh. Hä? Wow. <lacht> Lol. Hm. Ich mag ja so mal eine rote 8. Lamp-Oil. Bro. Bombs. <lacht> you want it? It's, It's you must my, my friend. friend. As, long as long as you have enough BING IS It's out of Kong. Nobody ask Susk Sasuke. Sasuke. Sasuke. Sasuke. Sasuke. Sasuke Sasuke Sasuke Not no <laughs> Max. This is the not Max. no way um, Max. Max. Wir hatten doch das bereits hat kein, Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht gerade. Aber echt? Ich weiß mein, jetzt ich hätte selbst keine Gelb. Dann zieh doch einfach. Das ist gut cool, als letzte Karte. Ach man, Max. Du bist so blöd. Ich wollte, dass ihr zieht. Damit ich dich ziehen kann. Schön, dass ich ein Ei legen darf. Okay. Schön, dass ich ziehen darf. Und wie ich, ich das Max nicht kann. kann. Nice. Das ist, oh, das ist, das ist ein geiles ist ein Game geiles Feature, das ist ein geiler Gameplay Mechanik. Eier legen. Hm? So sch richtig Danke, Hört Eier sich legen. an wie ein yoshi Haha! Juhu! Ich werde mich niemals aufhalten! Haha! <lacht> niemals! Nein, Hey, was ich sollte das denn? <lacht> <lacht> Ihr werdet mich niemals aufhalten! Aber ich hab die falsche Farbe, fuck. <lacht> ähm, daran arbeiten wir noch. Na, <lacht> Nein! Naah... Was geht, Freunde? Der Lenny wieder hier. Oh, jetzt. Oh, nein! Alter, ist das da Oh mein Gott. <lacht> ja! Das ist gut! Jetzt geh Mike. Ja! Mike ja. hat die wenigsten Punkte, Mike hat die wenigsten Punkte. Ich hab hey, nur so die zwei Karten, weißt du? Hä? Lol. Ich gewonnen!